Hallo, mein Name ist Ellie Köpf, ich arbeite bei Wikimedia Deutschland und bin dort als Projektmanagerin im Bereich Bildung und Wissen tätig und ich äh, organisiere einige Veranstaltungen, unter anderem die OER-Konferenz 2013 in Berlin.